Die Sonntage in den kommenden Wochen, die heißen nicht einfach nur Sonntag, sie haben Namen, Vornamen sozusagen. Und das sind ganz wohlklingende Namen. Jubilate, Kantate, Rogate. Und so wie die meisten Namen, haben auch diese drei Namen Bedeutungen. Jubelt, singt, betet. Wenn jemand zu mir sagt, hey, juble doch. Dann muss ich überlegen, ob ich dafür einen Grund habe. Einfach so losjubeln, das liegt mir nicht. Und außerdem gibt es im Moment mehr Gründe, verzweifelt zu sein oder verärgert oder traurig. Mir fehlen meine Freunde, mir fehlt meine Familie um mich herum. Mir fehlt wie allen anderen auch die Umarmung und die Nähe. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem Grund zum Jubeln. Vielleicht lohnt es sich ja, so einen Sonntag zu haben. Und der Sonntag Kantate singt. Naja, im Moment singe ich eher mal unter der Dusche, obwohl ich eigentlich gerne singe. Mir fehlt auch das Singen im Gottesdienst. Ich hoffe, dass das bald wieder möglich ist. Und dann, dann kommt der Sonntag Rogate betet. Ach, ich würde so gerne mal mit Gott an einem Kornfeld entlang gehen die Ähren durch meine Hand gleiten lassen und dabei mit Gott reden. Dann würde ich Gott sagen, du Gott, das mit der Corona-Epidemie, das ist, finde ich furchtbar. Und ich finde es blöd, dass ich so wenig tun kann. Hast du nicht eine Idee, was man ändern kann, was ich machen kann? Und dann würde Gott vielleicht sagen, tja Janet, da lass uns mal zusammen überlegen. Das wäre schön. Dann müsste ich nicht alles alleine in meinem Kopf hin und her bewegen, dann würde er vielleicht ganz direkt antworten oder die Frage wieder an mich zurückgeben, wie so oft. Und dann würde ich vielleicht merken, dass es so viel Grund gibt zum Danken und zum Singen und zum Beten, dass Gott gar nicht neben mir im Feld laufen muss, um da zu sein, sondern dass er einfach so schon an meiner Seite ist. Und das ist dann doch wieder ein Grund zum Jubeln. Ich habe neulich eine Geschichte gelesen ähm, von einem kleinen Jungen. Der ist in der Kirche, als die Kirche offen steht, ist er reingegangen mit seinem Roller und fährt dort Runde um Runde um den Altar. Als der Pfarrer die Kirche betritt, wundert er sich. Was macht das Kind da vorne mit dem Roller in der Kirche? Was soll das? Er geht hin und fragt den Jungen, sag mal, was machst du hier eigentlich? Und der Junge sagt, ich drehe Ehrengründen für Gott. Das ist auch eine Form zu jubeln, den Dank auszudrücken und die Freude für all das Gute im Leben, was wir haben. Und vielleicht finden Sie ja Ihre Form zu jubeln, zu singen und zu beten. Das wünsche ich Ihnen.